erst lasst uns alle beten, dass Litten nicht unsere ganze Bude abfackelt. Wird sein. es okay. Ist das Zellkopf? Ja, das da. Irgendwie sehr sinnlich heute. Ich schlafe aber gerne. Ich bin relevant. Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel. Und ich begrüße euch zurück zu Feiern beim Engage. Heute spielen wir ja ein Nebenquest. Ich wollte schon wieder sagen, wir spielen Feiern im Engage meine spielen wir eine Nebenquest und zwar die von Erika und ja wir schauen uns wieder mal unsere Bandgespräch an so viele sind das nicht das sind fünf Stück die gehen locker wir haben einmal in Kollegen ja Pandreo mit Celica weil selika gibt Magie deswegen habe ich ihn mit Celica trainieren lassen meine Magie stärker werden ne? So, und dann habe ich noch Hortensia mit. salika trainieren lassen, damit sie auch ein bisschen mehr Magie bekommt, weil sie ist super schnell, aber magiemäßig ist halt jetzt nicht so heftig. Da habe ich ihr Geschicklichkeit minus zwei weggenommen, plus zwei mitgenommen und Magie ist aber unglaublich teuer, kostet 1000 FP. Also, ja, ich glaube, klar, habe ich, Mal, ja, ja, okay. ich, glaub, hab ich auch gegeben, aber er hatte ja schon mit Seleka hier ein paar Sachen. Da ne? so, Panett habe ich mit Lenny drin ja lassen, die hat auch Len ausgerüstet, damit sie hoffentlich alles one shottet mit dem Fernangriff, weil Sachen stärke ist die stärkste von allen in unserem Team. Also ja, sie wird alles one-shotten mit dem Fernangriff heute, egal was auch kommt. Ne so, dann haben wir ja clan mit Mika trainieren lassen, weil ich mir ziemlich sicher bin, ich habe ihn mit gegeben. Das heißt. Er wird heute unser Heiler sein, einer unserer Heiler. Gleich so schlecht ist, ne? Weil er klingt so gut wie nichts getötet immer. durch die mal als Heiler das ist glaube ich nicht schlecht, ne? Das hat das schwerter marie Magie und Stäbe. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, dann haben wir noch Diamant mit Lucina trainieren lassen. oder hier? Er hat, glaube ich, Lucienauer ausgerüstet heute. Und da ja. war es dann. Lukina so haben wir das? ich für übrigens auch noch auch Notiz welche K welche Waffe hier welchen Dings hat ne? welche welche Waffe hier welche welchen Effekt drin hat also hier so die ganzen Sachen hier Liberation ja ne? zum Beispiel Liberation von marv ne und ich weiß nicht ich glaube das ist von Lucina die Eisenlanze ne ich habe mal geguckt ob ich irgendwas ähm, weiß nicht irgendeine Waffe wie ich äh, Silicas hier Effekt reinpacken kann. Aber irgendwie ist Silikas Effekt nicht so gut. Er reduziert irgendwie die Angriffskraft von der Waffe und reduziert das Gewicht, wenn ich mich irre, oder erhöht sogar das Gewicht. Irgendwas nicht so gut ist. Und ja, weiß nicht. Das, das Upgrade bringt irgendwie nicht so sehr. Also, ich weiß nicht, ob ich waffen effekt irgendwo jemals irgendwo reinpacke. Von daher, ja, keine Ahnung. Aber ansonsten habe ich hier noch was nicht viele meiner Charaktere, äh nee ich Charaktere, viele meiner Waffen erstmal hochgelevelt. Ich habe immer noch mehr als genug Geld, aber sparen wir uns halt erstmal auf, ne? Falls ich wieder, mir fehlen die ganzen Ärzte, die ich brauche, um meine Waffen hochzuleveln. Aber ich habe eine Menge Waffe hoch, Waffen hochgelevelt. Am meisten hier so ganzen kritische Trefferwaffen, damit wir mehr kritische Treffer kriegen und so, ne? Aber darum kümmern wir uns später. Aber jetzt haben wir erstmal Supports. Wir haben so viel und Alchrist. わ、まぜ。よしよし。たくさん <lacht> <lacht> 釣り<笑><笑> Sonnagoton hydes kara! Echon nicht kimaschow! Zurika tadake ich nehme an, weil sie auch man auch gerne fisch. Ich weiß gar nicht, tut auch gerne fischen. Ja, ne. sondern mal Butcher und Linden. Zeig mal, ich bin zu buff. 涙が止まらないんです。うーん、どんな本<笑> Hm, hm. Das ist offensichtlich, offensichtlich, ja. ja. Und das ist ein bisschen teilzunehmen. Ich so, <täuspern> so Okay. Ja okay also wir sind offensichtlich ne so dann haben wir Junaka und Sadal. Ähm, mir ist aufgefallen die beiden sind unter sehr ähnlichen Situationen und sie haben sich unter sehr wir haben die unter sehr ähnlichen Situationen hier getroffen ne beide sind irgendwie über so einen Ring gestolpert und haben sich dann irgendwie in der Schlacht danach direkt uns angeschlossen also ja ziemlich ähnlich <Sie> <Sie> <Sie> ja, Hunter ich, ich. Stimme, wahrscheinlich alles die ne? ich habe ich wieder in der englischen version wer haben wir auch die gleichen Synchronsprecher? ich mal googlen, irgendwann aber da habe ich nicht Spoiler ich mich wieder habe ich mich in dem Spiel irgendwann mal gespoilert? Ich weiß auch gar nicht. Mehr. jetzt noch nicht. Wir sind auch fast fertig mit dem Spiel, nämlich an. Wird, glaub ich glaube nicht, dass alle jetzt alles passieren ja? Okay, gut, sind wir damit fertig? ich, meine, ich hatte ich die Klamotten letztes Mal auch schon an. Ich weiß es nicht. Wir gehen. Wir müssen, nachdem wir heute ja fertig sind, mal die Ringkammer besuchen, weil ich habe noch nicht alle Ringe von Fire Emblem echos Also spielt aus dem Zelda äh, kommt. Also eigentlich kommt sie aus feiern im geiten aber ich ist halt das Remake. Und mein Gott, feiern im geiten war so komisch die Grafik ist, ist weil nicht die Konzeptgrafiken von früheren Fire limbs haben um, weil nicht die sind sehr schlecht gealtert Das ist immer so eine meme ja so Marv ohne Hosen oder halt irgendwie der sieht nicht mal annähernd so aus wie der hier heute aussieht ne er hat irgendwie keine Hosen an der hatte der sah irgendwie mehr aus wie so ein, so ein barbarenprinz irgendwie also wie weil nicht so helden irgendwie damals aussahen halt ne in Media. Mm. Ja, die habe ich gemacht 120 Stunden gespielt. Ich glaube nicht, dass man so lange normalerweise spielen sollte. So, habe ich noch von dir Dingen. Warte mal, du hast doch letztes Mal schon gekocht. Nee, Zitrin hat gekocht. Verdammt, ich eine Blondine mit der anderen verwechselt. So, dann lasse ich mal die Ration vorher noch in den Müll schmeißen. Äh, ich meine in den Brunnen. <lacht> Darum ist natürlich wieder noch was gespawnt und da unten auch. Mhm. Weil die Sachen die ich nicht brauche, aber ich krieg dafür nichts Mann. Egal. Ein paar Heilungen habe ich mir geholt. Mhm. Feuer werde ich eigentlich nicht mehr brauchen, ne? Mein Gott, das Ding ist ganz schön wählerisch, ja, habe ich das Gefühl. jetzt hm, würde ich gerne drei Sterne haben, wenn es geht, ne. na gut dann packen wir Kann ich auch ein feuer hier reinpacken ja. Wenn ich sowieso nicht viel bessere sachen bekomme gut. ich möchte nicht schon wieder so ein Croissantbogen bogen oder so bekommen letztes mal der bogen sieht echt aus wie ein croissant ja, also nicht ich kann die Sachen viel besser verkaufen. Eigentlich so da ist am Flohmarkt noch irgendwas. Da ist da noch was erschienen, dass man auch einsammeln. Klang Platz da, aber niemand ist da. Bei Mehl Gut. Dann lass mal noch schnell was kochen. Na gucken wir mal. Dun, dun, dun. So, mit wem aber dann, ne? noch den ich noch nicht auf... Ja, natürlich habe ich noch eine Menge. Zalkoff. Und Luis. Hatten die nicht letztens ersten Support? Pizza Crap. Paleton. Hey, so ist doch Dings hier benannt worden, aber da mögt ihr beiden nicht. Äh, vielleicht mal anderen Zirkopf und Zirkopf und John, die, die mögen Paneton und Experte. Ein Wort vor ne? alles bis auf Resistenz, nämlich gerne. Ich ein paar Tonnen Obst, den Eiern ist äh, Obst. Ja, ne. oh, ich muss mal linden irgendwie kochen lassen. Alles klar, ich mache etwas Schmack. Für das... Oh mein Gott. Aber trotzdem resistent bekommen cool. ja nicht lässig ich dachte haben wir da letztens irgendwie hat established so also fertig ne? Ging relativ schnell dann mal raus ja mmh. sorry, sorry. Und dann gehen wir zur nächsten Nebenquest die da heißt die von Erika, ähm, wie, heißt, wie ist ihr noch mal der zur blaue Zwilling? einer der zur blauen Zwillinge, so warte, nee, das ist ja lecker. So ein von großer Bedeutung für Emblem Erika und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Dann gehen wir mal da rein. Es ist feiern macht Wenn ich Glück habe, erkenne ich das sogar. Feiern macht war mein erstes, nämlich mein erstes Feiern. Das könnte vielleicht schon der finale dungeon sein ne? deswegen irgendwie das bekannteste dungeon im verein der macht würde ich sagen ein schon wegen der musik im hintergrund und so Mal gucken wir mal meine truppe ist bereit Ich habe zwölf charaktere vorbereitet vielleicht kann ich auch bei zwölf heute abschließen äh, platzieren meine ich Hier. Hier ist... Hier ist... Hier. そんなはずありませんよの ist als hier bobby ist der typ normal Waldo weil der creepy war ist ritter als mehr oder weniger platz von jedem anderen vor allem unserem böser nachweis in uns einmarschiert Was machen wir jetzt <lacht> Doch, das ist die finale Dungeon, oder? Oh. Ah, ich ich gesagt habe. Ich habe Ich Ich Ich habe Ich Ich es 兄上のよう cool. A Ja, besser halt am Ende ist aufgefallen, warte Erika's Story dass heißt, ich muss ja niemanden ausrüsten ich habe sie eigentlich meinen Hauptcharakter gegeben am anfang aber da habe ich gemerkt warte mal ich werde ja nicht benutzen können so welche level ist das hier ist das die finale dungeon das ist so was von die finale dungeon ja genau hier sind die türen ja hier unten normalerweise startet man hier unten ja oder oh, es hat umgedreht nee. normalerweise startet man hier unten kommt man so in den tempel rein da muss man hier die T türen aufmachen und da sind dann irgendwie ein paar schätze drinne. und ja wenn ich mich irre sind auch irgendwo einige langstrecken Zauber zaubern ne? oder war 7 beim feiern macht gab es ja auch monster das ist einer der wenigen feiern im Spiele wo auch monster davor kam mittlerweile sind monster irgendwie so weil nicht gang und gäbe in feiern war Früher hatten nur, weil ich beim 2 und 8 irgendwie äh, Monster. Also irgendwie so Skelettkrieger und so Minotauren. Ja, ich Minotauren, äh, Zentauren. Äh, so Lamias, also diese komischen Schlangenviecher. So fliegende Augen, so also was. Also ja, das war schon irgendwie, weil nicht. Weil das in jedem Fall im Spiel Monster, So, ich habe genau zwölf Charaktere. so Jeder, der einen Ring hat, bitte rein. Das mal unsere beiden Heiler einmal. Ich wollte das sagen, Panett äh, Andreo und er ja, Weil bei ihnen. Habe ich mir Kaya ergeben, das heißt, er kann jetzt auch Heilung einsetzen. Ne? So, dann der Rest hier rein. Ne? Mm. So, what? Ich habe ich habe hier letztens... Nein, okay. So, das sind unsere Leute für heute. Leute für heute, cool. Wir haben einmal Klan mit Makaya Pandreo und celica Diamant Lucina, und Roy, Luis und Sigurd, timera und Bilef, Rosado und live Eti und Corin, Lapis, Jade und Ike und Panetto und Lynn. Okay. Ja, keine Ahnung, hätte wieder zum Festnageln ne panett hm. damit sie wortwörtlich genial erledigen kann. Mit äh sie hat eine Stärke von 41 und 30 Prozent davon sind was sind 10 sind 12 pro Schuss. Sie macht, ich glaube, nicht dass ich hier irgendwie Stress haben was war, du hast langstecken oder das ist irgendwas anderes ja. Ich kann schon hier einen Langstrecken-Zauber im achten Teil. Also ja, das ist jetzt mehr oder weniger die finale Dungeon aus dem, aus dem achten Teil von Fire Emblem. Ja, habe ich mir schon gedacht. Äh, Fire Emblem 8, die, äh, die meisten Weil ich... Die Level, an denen sich die meisten erinnern, ist einfach die finale Dungeon, weil der einfach so gut ist klasse musik man musste ja der finale boss war hier eigentlich wo wir jetzt stehen da war irgendwie dieser dämonen lord einer wenigen feiern so man nicht gegen drachen am ende kämpfen musste sondern gegen dämon und ja, hm. ja da kann man locker los reinpacken ja, ich habe beide meine ritter glaube ich dabei Silberlanze, ne? ziemlich erst ziemlich einfacher erster zug würde ich sagen haben wir jetzt ein silber durch weiß ich sehr schnell naja nicht so schnell Da können wir sie hier packen und hier also wir können schon im ersten zug eine menge leute anlocken finde ich gut 29 ja vielleicht hier mehr. Hier packen oder nee, ja, nicht so viel also ja okay ich weiß nicht ob die wir kommen werden von wo würden die kommen keine Ahnung es jetzt irgendwie nicht so aus das könnte man irgendwie aber wir haben ein paar nett sie kann jeden die mit einem Schlag wegpusten bin ich mir ziemlich sicher Also sind ja Türen, weiß nicht. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass äh, mehr können wir eigentlich nicht machen. Wir müssen ich nur dafür sorgen, wie der erste Zug hier geplant ist. Der ist zieh, sieht ziemlich locker aus bis jetzt. Aber mal schauen, was hier passiert. Ne? Ich muss einfach immer noch einmal nachgucken. Ja, ihm, ihm habe ich Natürlich, Dimitri, mein Mann gegeben. Hm. Ich war dann schade, dass ich die DLC-Ringe nicht benutze. Ich könnte die theoretisch eigentlich benutzen, aber mein Gott, solche Augen, die als geben. Er ja, sagt, wäre werden aber viel zu einfach. Man ja, solchen die dann benutzen. Ich weiß es nicht. Spätestens wenn wir zwölf Ringe haben. Kann man sowieso alle benutzen? Also, sowieso egal, ich mir benutzt, aber ich habe gesagt, für die sind irgendwie nicht so gut gebalanced. Wir haben die alle gesehen, wir haben deren Level gemacht. Das reicht ja eigentlich ne? Nein, nicht, weil wäre jetzt sogar wenn das final dungeon Lied hier abgespielt werden würde. Auch ein sehr bekanntes Lied aus dem achten Teil. Ah, schade. Aber ist das? Man sieht an wie ein Remix, aber ist definitiv nicht. Hm, ich überlege, aber ist das für ein Lied? Oh, das nicht doch da ist halt, halt dann schon ne? ja, Musik Nur halt nicht so episch na ich gebe dir mal den meister na gut der ist Boah. wir sind jetzt hier im Nebel das heißt du wirst uns vielleicht etwas ja, Glück gar nicht treffen ja, du wirst uns nicht doppeln ne nee. Schneller als du sogar jetzt, aber nicht mehr. Du machst uns fünf Schaden. Ist hm. wenn du zweimal kritz wird das nichts bringen. Ich verleg da gibt es noch irgendwas anderes, was ich machen kann, so zum Helfen nicht so dass mal sehen zum so vorgeschmack 72 die treffer ist immer so ein problem ne? so ihn kann man da liegen lassen nur das b sport mit ihm dass mal ihn hier packen vielleicht gibt es ein bisschen mehr treffer so und der kann man äh, die geben. Guck mal an, wie stark die ist. Aber ich glaube, Tomark wird besser, ne? Ist irgendwie relativ gut. Dann packe ich dich hierhin. Also ja zu chillen wir hier ein bisschen mit ne? dem remix irgendwie nicht gut das originale thema ist viel besser ist viel eben oh. krit so. Ach, da ist ein Dieb. Oh, da ist ein Dieb, stimmt. Sicher, jetzt erst halt einen Moment. Habe ich eiskalt ignoriert, ey. Boah. hätte ich denn überhaupt erreichen können da so, warte mal ich versuchen wir jetzt noch mal ne so Kollege hat glaubst du mal aber nicht dass ich dich hier hm. ich könnte halt vielleicht schaffen locker schaffen, den zu erreichen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Dann tue ich den festnageln, ne? Äh, wo ist bei Left? Da ist bei Left. Das ist natürlich wieder grottig positioniert. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ähm... Wer hat Eike? Du hast Ike, ne? ne wer hat hier du hast Ike. verdammt hm. da müssen wir ihn da eben packen würde ich sagen ne? 39 ja, wird schon überleben na gut da müssen wir halt ein bisschen hier ja, warte mal Nee, warte mal genau das wollte ich nicht machen äh, eine sekunde Mann okay ähm ja, machen wir noch mal hier ich noch mal irgendwie äh, mein dings hier Meine formation ändern weil ich würde gerne diese <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als wenn man irgendwie die ganze zeit dieben hinterher rennen muss da würde ich gerne so schnell wie möglich erstmal erledigt kriegen ne? so aber so okay weil wir schießen ihn ab ne? dich ja so unser plan wird jetzt sein wir werden tanzen einsetzen ne? ähm. Wir müssen sie ungefähr hier im bewegen. Ne? sagen schon in Ordnung. Gut. So, mein Plan ist nämlich: Kommen wir erstmal überhaupt hier gekält kriegen. Ich nehme an, jemand sehr stark an, ja, ne? Wir haben ein paar Netten gegeben. Oh ja. Das stimmt ja auch, das sind Dieben. Das ist klar, die nicht losgehen. Die gehen lieber auf die schatz so. so. So. ganz So. ganz gut gucken. Ja. du hast Erfahrungspunkt ab weil du bei der fast so die Schatzruhhe ist gesichert so jetzt fragt ihr euch bestimmt die ganze Zeit, was ich hier gemacht habe ne ich muss nämlich einmal kurz so, wir machen einmal den ja ich tue nicht die dachen einsetzen weil das wird glaube ich als ironieren ne wegen wirklich mal hier in einfach so einfach nur weil wir Leute ja machen. mehr Leute, desto besser, ne? Wegen Erfahrungspunkte. So, dann tust du ja mal einen Tanzen, ne? Für uns. Und dann nageln wir diesen Dieb da einfach fest. Und dann können wir halt ja ganz schillig machen. Ja cool. Level ab bekommen so ich bin mir nämlich ziemlich sicher wir können ihn nicht erreichen ne so ich muss jetzt hier aufpassen wegen ihn so hier ähm ja so du bist ja wohl nicht sie erledigt kriegen ne so du kriegst ihn locker getroffen platzieren wir dich hier hin für mehr Schaden so dann setzen wir hier einmal Corin ein. und dann schießt man dich aber wenn ich Glück habe töte ich dich sogar ja, schade so aber er kann sich nicht bewegen Das heißt, ja, wir sind dir sicher. Hier können wir uns nicht hinbewegen, weil er macht uns platt. Von daher, ja, das ist das besser, was wir jetzt hier dran machen können, ne? Na, warte mal. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie weil nicht. Aber ich gehe dann so zu ihm hin, ne? Würde ich sagen. das heißt, müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass er hier nicht stirbt. du bist ja so schnell. Okay, ja, ist natürlich den Dings ja auswechseln. So, und wir, sind jetzt sehr sicher. Okay, nehmen wir beim nächsten Zug platt. So hier machen wir wieder gleiche. Silberlanze. Tomahawk. Ich hier hin. Dich hier hin. Nur warten. Fertig. So. Okay, So, somit haben wir sozusagen den Stress hier erstmal abgewendet. Der das Kapitel von uns verlangt hat und natürlich. Will das Spiel, dass ich mich jetzt hier durch die ganzen Gegner durchprügelt? Ne? Die Diebe, die versuchen ja alle wegzurennen, ne? und ich kann ihn einfach nicht hinterher rennen, weil halt hier überall Gegner sind. Ne? Das heißt, ich muss mich in die Gegnermengen hier reinstürzen, um die Diebe zu erreichen. Das Spiel macht es sozusagen riskant für mich. Ne? aber ich habe das jetzt einfach mal entschärft ne? damit wir ja so schön wie möglich durchgehen können so du stehst da gut ah, ich muss natürlich ihn jetzt hier erledigt kriegen ne? das heißt ich muss jetzt hier mit ihr angreifen leider hm. ich kann auch machen Er ja, war ihn ja platt, ne? Knack, da weg. Von die begeben aber auch echt nix an erfahrungsmutter ne? Perfekt. also ja gut ich habe da kann es gar nicht erreichen ne? wegen dem wasser ne. noch besser so, jetzt kann ich hier eh machen oh, ne. oh, oh, oh, oh. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier leute hin platzieren die hat überleben ist natürlich wieder mit ein zwei Schlägen nicht überleben ne so da sind Silberlanzen 39 ich habe den meist hochgelevelt ne aber sieht immer noch nicht so gut aus Zwei Leute, dann machen wir den ja auch abgeblockt. So, jetzt müssen wir noch die Leute hier alle erledigen. Ich meine, wenn wir ihn hier platzieren, das ist heißt alles okay. er macht er macht mehr schaden wenn er sich bewegt hm, kann ich sie eigentlich hier bewegen mit Ike? ja Hallo, ne, jemand sehr heftige sachen 39 38 jetzt hat alles überleben 39 34 4 34. nicht diese fähigkeit hier womit sie weniger schaden nimmt ne? So, Alter, warum seid ihr immer so ein bisschen davon entfernt als zu töten Na so war so Bis dann. Ist halt Ordnung, ne? So, oh, perfekt, damit kürze so, okay der Remake ist schon gut aber ich finde auch egal immer noch besser ganz ehrlich bin klingt einfach sehr viel cooler Na, warte mal bin ich dich hin warte mal die können hat ja alles hier voll blockieren sich gerade die können ja nur hier durchgehen sich gerade cool ja ja mein gott ich habe perfekt platziert mit meinen leuten so und er nimmt keinen schaden von ihnen keinen schaden von ihnen auf den Schützen gehen sollen. Aber... Ja verdammt. So. Ich meine, du machst ihn ja. Du kriegst kein Krit bonus, weil sie kontern kann, ne? Oh, auch noch einer. Nee lass mal. jetzt habe ich alles in griff das ist noch recht schillig finde ich da also wenn ich glück habe und er genug schaden macht dann kriegen wir ihn auch noch weg aber da kommt er da nee. richtig kaputt perfekt so muss Okay, das war ziemlich eindeutig erledigt, ja. Weiß nicht, Na, komm. Da, da. Hier ist sogar auf Sie los aber kein Kit Bonus, weil ich kontern kann. Ja, kriegst du ein Kit Bonus, wenn ich nicht kontern kann, ne? Ja gut. Ich habe noch nie so gute Tanks gesehen wie in dem Spiel, ne? Das ist so eh klappt? So, jetzt muss ich dich irgendwie anlocken, ja gleich, ne? Ich habe einen Down kriegen irgendwie. Ja, in der gleichen Situation wie vorhin habe er so gut, wenn du kontern können. Ne? Es so, gibt es nicht, So kein Donner ausgerüstet. Oh. mal so ähm, du gibst mir mal kurz dein elfen nicht ich habe jetzt zwei Elfenlichter. ich jetzt nicht <lacht> angedacht du als halt so wenn du schon mal da bist seine roten schuhe so Gucken wir erstmal, ob wir ihn vielleicht gekrittet kriegen ne? wäre. So toll, gerade wenn du auf Top kriegen. Oh God, ehrlich. So viel habe ich jetzt eigentlich auch nicht verlangt. Ne? Ich hätte wenigstens gehofft, dass du ihn treffen wirst. Okay, jetzt haben wir ja schon ein Problem. Aber die gehen ja eher auf die Klone los, ne? Ah. Ah. Kann man eh mit angreifen. Die Trefferchancen mit ihm ne? da müssen wir mal was machen. Gegen oh da mache ich neben dem nächsten Zug platt. Kollege, hier so macht man das <lacht> ich auch nicht um. sind die gegner diese level 7 okay die halten sich bis nach der vorgegeben level ich gehe so wenig auf fahrungspunkte hier so mache ich jetzt ich könnte jetzt entweder zu machen ich kann mit ihm heilen ja wahrscheinlich ist in gefahr zu sterben ja 16 das sind 19 Oh ja Setzt wir eben die Kaya ein. Ja warte mal, kann ich jetzt, kann ich jetzt weiter treffen mit dingens Ich glaube ja, ne? Hatte? Hm. Ja. Na gut. Da müssen wir eben unsere super einsetzen Ich glaub, war die Verschwendung gewesen, aber was soll's? cool Ich aber immer noch nur noch sie da oben. beim mache ich da eigentlich? Aber mehr Leute da oben. nein 19 69 chance kommt so will ich das sehen So, jetzt müssen wir dich hier anlocken. Ich kann dich natürlich auch mit Dings abschießen, ne? Da habe ich mal ein bisschen Unterstützung da oben. Ja, da kommt irgendwie niemand hin. So, du machst... Oh, machst nichts Besonderes. Ich, ich wollte schon sagen, ich habe die ganze Zeit unter Geschicklichkeit nachgeguckt. Also warte, ich würde mich irgendwie sicher fühlen, wenn wir mal von hier aus eingehen da Sind mehr Leute. Hm, ich habe auch keine Heiler hier, sich gerade. Äh. Oh, was passiert sich sofort Sehr gut. und geht auf die klone ja die wollen sowas von die klone no, und keiner bewegt sich ja cool Ich habe zwei Chancen, den zu erledigen. Kommen ja. Ähm, einmal. Ah, da. Na, dann gehen wir durch rein. Du machst ihn sogar platzig gerade. natürlich wieder ein Ding hier gefehlt, ne? Aber, aber so. so. Ja, jetzt habe ich genug Schaden. Cool. Ich nur 20 Erfahrungspunkte für die ganzen Sachen hier. So. so war ich gegen dich erstmal die leute hier kaputt haben Aber ich bin sogar in reichweite halbwegs Sechs kriegt man noch über 30 Erfahrungspunkte anscheinend. So, und ich gehe mal hier hin, damit du immer noch hier schön einmal meiner Krone erreichen kannst. Ja konnte mir gefallen und, und treffen und vielleicht kriegen. Okay. So, ähm, ich brauche jemanden hier uns malen. Also. Er heilt sich in dem andere Leute halt. Mein Gott, ich wünschte Mikaya hätte so sowas gehabt. den kann man erledigen war schön auf den draufhauen Oh, ich mache nur schaden Und vielleicht mit euch beiden okay hey. im nächsten zug dessen geht ihr mädels mal hier unten hin und schon wir auf den nächsten. ist okay, so auch gut, ne. Gegner gehen dann halt eher auf Kills, ne? Doof. Wir sehen einfach so, oh, ich kann jemanden töten, egal, ob das nur ein Klon ist, ne? auf den habe mich an irgendwie so ein Charakter aus äh, Triangle Strategy, ich konnte auch irgendwie so Klone von sich erschaffen. Wir haben immer irgendwo voll irgendwo reinpacken und äh, ja, konnte sicher gehen hatte, weil ich nicht drauf gehen kann, ist weil du kannst einfach irgendwie jemanden da reinpacken. So oh nein. Äh, was mache ich noch? Wie soll ich mich nur dieser Gegnerkonstellation nähern? Ne? Aber dann das einfach ein Klon da reingepackt und boom. Da kann einfach niemand vorbei. So, ich muss einmal dich angreifen. Wir können aber ein paar Kills geben. Ich Erfahrungspunkte. Ja. Ja, ich merke, gerade, aber der eine würde bei ihr noch überleben. So ich kann ja noch frei rumlaufen, aber ist eigentlich egal. Ne? Obwohl ich jetzt erledigt krieg, wenn ich ihn erledigt kriegt ne? Das heißt, wenn er überlebe ich, damit wird hier nicht Lapis oder Temera erleben können. So. so. Nächster Punkt gesichert. Ach, die kommen ja nicht vorbei. nicht machen, außer... Äh, ich muss das hier ablocken, weil ich kann, ne? Ich empacke ja. Will leider nicht töten, außer... Ja, dann machen wir den ja, oh, dieses das ist auch von einem anderen Thema aus. Weil wir so normales Kampfthema, eins der normalen Kampfthema. Das ja, gehen wir hier einmal nicht platt. nicht easy bisher. Ziemlich easy. Stärke. Ich bin ein kleines bisschen stark, aber ich meine stark als zuvor. Juhu. So. Das geht er ja mir hier auch noch vernerven, ne? ähm, Ja. den schaden ja. Ja, bleiben wir da stehen so ähm, du. du hast bisher noch nicht was gemacht hier so natürlich hast du nicht damit kaputt <lacht> habe ich ihn extra irgendwie eine Waffe gegeben, mit der er besser treffen kann. Naja, nee, aber will einfach nicht. So, damit kannst du besser treffen. aber ah, knapp. So, haben wir das. Und da kommt keiner, also gehen wir nach unten. Warte. Hm. Ach, der fehlt ja gar kein AP. Halt mal. Du bleibst da, du bleibst da. Typ ist irgendwie das Second Coming of Ike irgendwie. Ich für... Nein, Magie. Irgendwie genauso ist Ike wie ein... weiß nicht. beim ja 10 Und super hart zu. Super schnell. Uh -oh. oh, ich glaube, er ist tot. Ah da war nur noch einer. Okay, genau. Stimmt. Okay. Na, kannst du mit den Dings töten? Hat er, kann doch nicht wahr sein. Was auch schon so viel Stärke. Ja, dann machen wir den ja. Okay. So, habe ich gemacht, damit hier heilen und Support. Da bist du gesehen, jawohl, da unten, Ja. Aber das ist Donnerschwert war gar nicht magisch so stark, oder? Das so aber hier Tomahawks. Problem ist irgendwann mit sie sich ja wahrscheinlich auch noch bewegen, Ich habe mir, hab mir sie noch gar nicht angeschaut, man kann sie alles, ne? Jetzt sie hat sie Kohl, cool aber sie ist nicht so stark, sehe ich gerade. Rapier, ich meine Rapier ist deftig, aber mit Dings, ne? Das macht magischen Schaden, das ist voll kacke. Das habe ich aber, sie kann ich leicht managen. Sie wird definitiv nicht zulassen, dass ich einfach so hier die Schätze abgreifen kann. Ne? hier mir gleich voll auf die Nerven wahrscheinlich. auch ist immer nur so gut der von schaden haben muss hast du nicht den excalibur ex ich war schon mal gesehen hahaha <lacht> haben schon mal an schon, schon klaren baby mit den drachen da gern mal erledigen aber wenn er noch jemand umläuft geht da nicht Ein Fire Emblem Warriors hätte so gut sein können, ne? Wenn alle, wenn du Charaktere aus verschiedenen Fire Emblem hättest, ne? Das Spiel wurde sowieso verbugt, also Spiele mit Fire Emblem Charakteren aus verschiedenen Spielen. Und was kam in dem Spiel vor? Charakter vom, vom Fire Emblem, Fates Awakening 1 das war's. <lacht> Ein Charakter aus Fire Emblem 7 wieder linden dann aus Fire Emblem Echos. Gott haben die da gebaut. Viele Leute mochten irgendwie nicht hier die Charaktere, die irgendwie davor kamen, Weil einfach nur alles die neuesten Fire Emblem-Spiele waren. Ey. Das Spiel hat mehr Fans als aus Fire Emblem Warrior. Und Fire Emblem Warrior soll eigentlich mehr so ein Spin-off sein. So leute wie hektor aus bei 7 sieben hektar ist gemacht für das spiel oh nein. okay zum glück kamen die alle von, von links vielleicht eh. zu kommen er wäre ein bisschen heftiger gewesen da ich kann mich immer noch nicht um den dachen kümmern obwohl eigentlich doch ne? Du hast 30... Ach, gar ja kein Schaden gegen mich. da so, etwas Glück können wir dich kriegen. Dann bist du auch weg vom Fenster. Aua. Voll nervt und Lause. So. Und kriegst du den Aufplatz? muss sogar das ist sogar oh, perfekt ja, mit geschicklichkeit 3 lässt es sich nicht so gut ausweichen dann ne? auch oh, perfekt man. cool dann ich soll eigentlich mit ihnen heilen, ne? damit er wieder... Obwohl, da ist noch jemand zum einen da ist noch der mann zum Heilen. wir sowieso nicht drauf gehen. Das Problem ist, Eddie ist auf der rechten Seite und links sind Byburn-Ritter. kommt auch jetzt ein stab an so hä, wie macht man wie macht man denn heilen so hier haben sich natürlich wieder eine menge leute bewegt nee, aber sind alles nahkämpfer na das ist ein Tomahawk das ist die Stiletto Problem ist, ich habe ja kein Heiler, ne? Wird schon fast hier irgendwie zurückgehen erstmal. Vor gegen die kann ich auch nichts machen mit ihm, ne? Da, ja, wenn ich mich um ihn kümmere, haben wir es hier sehr viel sicherer. So ein Erzritter, ja ne. Hier machen wir den ja. So. Ich habe noch ein mehr Schaden durch Kraftimpuls bekommen. Je mehr sicher bewegt, desto mehr Schaden macht er, ne? Was naja, schon so. Ne, du bist Paladin, oder? Ja. Also Rittmeister, ja. Okay. Hm. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So was? Oh, ich kann mich nur zurückbewegen. Ja, ja, dann, erstmal mal wenn jemand hier ein fernkampf dingen niemand dass ne? also, wenn ich mich um den kümmere ist eigentlich erledigt da ja, kannst du bitte kritten sehr gut dann sage ich baue ich baue sie schon hier extra so auf auf, ne? Also soll sie ja halt vielleicht mal machen, ein paar Mal. ich hm, könnte ich vielleicht auch noch erledigt kriegen. Okay, hat also sind 50 Schaden, aber... 2020, oh Gott. Ja, naja, dann lass mal. Kann ich niemanden dahin bewegen dann. Hm. Na gut, da packen wir... Durch mit. Weil oh, ich oder oder? Hm. Mach mal so. Aber ich einmal, einmal Feuerlanze. Ich habe ich komme zweimal vorher an. Ey. Ich jetzt gleich nicht dran gedacht. So, nö. Das ist natürlich doof jetzt. okay das ist natürlich doof jetzt ich glaube hier mein hauptcharakter wird ja obwohl er wird niemanden töten ne? hm. ja ich glaube überlebt weil die kommen da nicht durch so. jetzt greifst du zweimal eher an ich verstehe nicht wie diese waffen funktionieren manchmal tun die zweimal angreifen bei stahl lang groß lanzen und so nicht so hey was geht da so, wer Erika bewegt sich okay. Ach, mein Gott warum könnt ihr nicht von alleine was töten alle genau perfekt hier und ich kann niemanden heilen sie macht gegen die also wegen okay dann muss ich dich ja einsetzen mit einem sonnenbogen ich habe kritisiert hat Aha. Aha. Ist okay. Mehr Stärke, mehr Fähigkeit. Das heißt mehr Krits. So. Da kommst du als nächster dran. vielleicht ein bisschen tanzen wenn er zu weiter geht nicht so. mal an einer schaden weil mein tank so stark ist hat er ja alles ablocken kann Glück habe. Nein, habe ich nicht. Ja, aber du kannst nicht kontern, ne? ihr darüber fliegen ihr könnt nicht darüber fliegen oder liegt vielleicht daran doch ihr könnt darüber fliegen selber 40 40 ich sehen da will ich nicht sehen aber ist okay machen wir lieber das dann wird er vielleicht leicht gebrochen aber ist kein ding danach wird er nicht noch mal getroffen so. hat alle nur ne? ja so alles was ich jetzt machen muss ist hier eigentlich nur den weg ja blockieren mit all meinen charakteren Oder will ich sehen? Sag. So, und jetzt kommen die schon nicht da vorbei. kommt da vorbei. Cool. Boah. Ich habe übrigens immer noch keine Heiler auf der Seite. Ich sollte mal jemanden da schicken. Ich habe beide meine Heiler genommen, um charakter hoch zu rein oh, passt schon ja, das ist heißt, alles okay ja, stärke mehr verteidigung braucht mal fähigkeit damit er besser auch treffen kann da. Okay, Ist aber immer noch da am chillen Finde ich gut ich auf Nummer sicher gehen. Zweimal 16 ja. Chance nehme ich eher. Ja, Ist aus wie Ist So. so. platt erst es natürlich ich wollte ihn eigentlich lapis geben okay dann gehen wir dir im lapis außer du machst den jetzt auffällig er ja, wird sie wahrscheinlich machen ne? nee, der ist LAPIS. der ist für mich der ist für dich! war aus äh, Kingdom Hearts 1 auf der Insel. Der ist für dich! Dann wirft er blöden Ball auf ein. dann Block man und dann kriegt er den voll ins Gesicht. So, das cool. Okay, lass mich dich mal hier platzieren. da kannst du die beiden hoch halten momente und ein bisschen Support Farmen, wenn wir schon dabei sind. Ne? So. Warte mal. Excalibur. Excalibur. Excalibur. Genau dafür ist das Ding da. Oh Nicht mehr. Nur einer hat man einfach nur so ein... Pum, irgendwann kommt eigentlich auf uns los ne? sobald wir irgendwie eine türen öffnen oder so irgendwas wird ja passieren ich bezweifle dass wir einfach so durchrennen setzt hat hier mal an die herausforderung war halt einfach dass man hier die dass man hier die, die dings hier Ach, das die nicht down. Wenn man sich um die wir kümmern musste ne? rechtzeitig okay. das gibt es jetzt einfach nicht ich bin zwar ein heiler aber hm, welche meine elfenlichte soll ich benutzen warte mal ich bin hier oh, yeah. Ja, das ist ein Extra-Sound, glaube ich. Meine Schwäche trifft mit Elfenwind und so, ne? So, irgendwie sind ja keine Leute mehr. Okay. Da, so. Warte, einfrieren. Oh. Oh, oh. und ich kann sie jetzt nicht bewegen wegen dem blöden oh, aber ist das denn wieder für ein Dreck hm. aber hey, nichts aber ich kann nicht raus Wir hat Spiel schon wieder ja allein am trollen ist ne so ich könnte jetzt hier Dings einsetzen ne? um sie einzufrieren magischer schaden 30 sie wird halt ja wohl überleben ne? ja gerade so noch so was ich machen werde ist hier wieder bündnis einsetzen man ich eigentlich gegen erika ja einsetzen will So, da muss ich ja festnageln und da tut ja auch leute nebenan auch noch festnageln ne? das dazu jetzt überhaupt den daneben Ja. da bist du festgenagelt ne ja das ein Donnerschwert 30 Schaden dir komme ich jetzt noch rein obwohl du bist ein magier das Elfenwind? aber sehr stark an der geht eher auf Dings hier los. Ne, auf... Ich krieg ihn noch nicht mal da So, erst festgenagelt Er geht auf sie los. Sie überlebt. Kann sogar kontern. Genau, sehen wie viel Schaden sie hier ja. Ja. So, sie wird aber nicht drauf Ne, doch. Außer ich gebe einen anderen Bogen. So. 20. Wird immer noch gedoppelt, ey. Einzige was sie jetzt machen könnte ist jetzt hier doppeln ne Kritten mit Konter gibt es wieder nicht mehr wegen ein so ein Ding ne ich auch in Sicherheit bringen ja ist auch ein was ich habe sie macht sowieso null schaden dann gehen wir immer hier mehr ausweichen so, und ich muss mal einmal eine heile schicken ey. die ganze zeit vergesse Langsam übel da, der musste nämlich natürlich jetzt aber in dem Moment einfrieren, neben der Verstärkung zu kommen. Das ist natürlich so typisch. Ich übrigens irgendwo meine Dinger hier aufladen, nur da in der Mitte oder unten. ne? sehr viel sicherer fühlen, wenn ich hier Dings hätte. Ich weiß ja sowieso, da kommen gleich Leute. Ich muss halt jetzt mal aussetzen, halt, ne? So, er muss sich dahin bewegen, ne? Wenn ich das richtig mache, dann kriege ich den vielleicht nicht nächsten Zug kaputt. Ah, oh, guck, wie hat hier ausgeht. Große Überraschung. Ach ja, sie kann ja nicht kontern wegen. Ah. Lass mich raten, du fährst jetzt jemanden da ein, und jetzt kommen da verstärkt ne? Nö. so aha hm. was ist das kacke Eine so eine Kleinigkeit, ne? Und da komme ich auch nicht hin. Ich muss einzug zurück, so ganzen Zug hier zurück. So, dann halt so. Jetzt jetzt zurück. Weil ich kann nicht dahin gehen, weil weil diese säcke genau den ungünstigen zeitpunkt hier auftauchen überhaupt es sollte eigentlich alles locker sein ne wollte ich jetzt mal sagen ne Verdammt, jetzt habe ich ihn dann geht du mal da nach rechts Lord kann ich vor tief einsetzen Dort. Alter, das ist doch voll unfair. Boah, hat er mich da weggeschubst? Das gibt's jetzt nicht mal. Hey Eddie, warum müssten du so langsam. boah jetzt kann ich schon wieder den Zug hier machen da so, muss ich noch mal drücken um animation zu überspringen ich weiß nicht mich da weggeschubst, damit ich halt... damit da Platz war für... für die irgendwie Eddie zu erreichen. Das gibt es jetzt nicht mal. Alter. Aber keine Sorge, kann man ganz einfach erledigen. Nein. Alle die Animationen nicht ich überspringen müssen. Die Situation, so alles, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich nur die Leute dahinter stellen, könnte ich eigentlich auch machen ne Drachenader. Dich hin, das, was hat wir jetzt machen müssen. Jetzt eigentlich nur Leute dahinter packen, dann können die nicht weggeschubst werden. Ja, hätte ich eigentlich auch machen müssen. Nach ne? nada, jetzt da irgendwie mehr gebracht. sowieso mit denen umkloppen Sie sind zu nah. mal so. So. Ich meine Anti Flugeinheiten mal nach rechts packen. ausreichend von denen, ne? Nein, bin ich nicht. Ha. Aber du wirst dann halt überleben. Ne? Resistent 10. Äh, 27, das ist 17 mal 2, ja. So, währenddessen, ich hoffe natürlich, jetzt kommen wir nicht auch noch Verstärkungsrunden, ne? das geht hier noch ein anfall ja, ist ja leicht noch verstärkung zu bekommen ne? bitte nicht kretten sonst wird er irgendwie feuer von den Digga nimmt er doch Schaden, ne? Pau. Alter. Warum oh, habe ich meine Waffe verloren? What? So, jetzt passt mal auf ihr Typen. Ey. Hm. Ach, sie hat gar nicht allerdings voll. Pff. Ja, warum dauert da noch so lange, die jetzt zu So, du machst ihn platt. Ja, hm. Wir sind jetzt alle in einen Schlag hier erledigen. fällig ja, ne? Ich weiß nicht, ob das sehr bringen wird, aber... aber Geld. Hat Feuer die überhaupt abhalten? Ich glaube nicht, ne? Ja, ist er weg leider nicht so sehr gerade nicht dass das so gut ist hier was ich gerade mache ich werden mich eigentlich nicht treffen können, ne? wenn ich das mache. 48. Na ja, verdammt. Ah, ich habe den Langbogen bogen Oh mein Gott. Weißt ah, das soll gerade voll zum kotzen. The blöden Leute, hier sind alle. Genau, ich komme mir nirgendwo dran. mit magischen Schwertern und Lanzen herumlaufen, ganz ehrlich. Ich muss einfach allen reingehen. Ich muss fertig machen, war mal, wart genug. So. Ich einfach hier rein und eis töten ganz einfach <lacht> ihn eigentlich zum Heilen, wenn's nee. wenn es grenzlich nicht wird, ne? Der mit der Dings mich auch konnte, äh, ja, kann er auch. Nee, da ist aber die Feuerlanze. Aber nicht alle die mit dem Bogen erledige, äh, alle die mit den Schwertern erledige. Ich muss das hier glaube ich machen. So, ich darf nicht vergessen, zum Ding zu wechseln, zum anderen Bogen. Ja, natürlich. Dann mache ich den. Er würde ich sagen. Kann ich gar nicht cool. Ich kann dich angreifen hier mit der Eisenlanze. Ich glaube nicht, dass das bringen wird. Ach, ich glaube das nicht. Das ist eine Feuerlanze. Oh mein Gott. Ich willst aber Freestyle? Nicht, dass das was wert, aber versuchen wir mal. Ja. nachher was mache ich ja. Aber wie viel Schaden macht ihr? Siebenundzwanzig. Nee, da wird nichts aber wir kann es ja mal versuchen ne? wenn ich sowieso zurückspulen muss dann kann ich auch direkt hier Was mache ich hier eigentlich ey? Er ist trotzdem neuen reichweite von Zug werde ich so oder so immer machen, ich sage für. Weiß nicht, ob das ein guter Zug ist, aber. Als gerade ein Krit gemacht, da würde ich gerne noch mal sehen. Seibert. Den kriege ich auch nicht da und zweimal an vor dir. nee warum nicht? Ich komme nicht durch, Mann. Die mal nebenfällig. Da schwer 30, 30, 20. Obwohl eigentlich nicht. daran da mist ey ich kann ein so eine verstärkung so viel mir alles durcheinander bauen ach links wird sowieso sterben sich gerade Ja, aber er wird dann von mit Einschlag. Ach ja, wegen Ike. Ja, bringt aber leider nichts. Oh. Es ja, Jetzt gehen soll auf inus e 20 Schaden. Oh mein Gott, ey. Ey, wo ist halt ja alles schief gegangen? Ey. Ich verstehe halt nicht. Wir hatten alles in Aber wegen dieser blöden verstärkungstruppe ist ja alles den Bach runtergegangen. Ich mal so mies, ey.